Die Jahreskarte, die mehr kann. Die Jahreskarte Graz für den öffentlichen Verkehr bietet viele Vorteile. Alle Straßenbahnen und Busse in ganz Graz in der Zone 101 inklusive der Schlossbergbahn können genutzt werden. Die Mitgliedschaft für TIM, unser Carsharing- und Mietautoangebot, ist kostenlos inkludiert. Und man ist automatisch Mitglied in unserem Holding Graz vorteilsclub der viele Ermäßigungen, zum Beispiel im Bereich Sport und Kultur, bietet. Aber damit nicht genug. Wer zwischen 1. Juli 2021 und 30. Juni 2022 eine Jahreskarte Graz kauft, bekommt als Dankeschön Graz-Gutscheine im Wert von 20 Euro geschenkt. Die 20 Euro Graz Gutscheine können bei über 700 Grazer Betrieben eingelöst werden oder im TIM Service Center für ein Stundenausmaß von 1x8 oder 2x4 Stunden für das TIM Carsharing geschrieben werden. Bei diesem Gesamtangebot um 315 Euro bekommt man die Jahreskarte Graz im Wert von 315 Euro, die TIM-Mitgliedschaft im Wert von 99 Euro pro Jahr Graz-Gutscheine im Wert von 20 Euro sowie viele weitere Ticketermäßigungen in unserem Vorteilsclub. Die Jahreskarte Graz kann entweder persönlich im Mobilitäts- und Vertriebscenter in der Jakoministraße 1 oder in unserem Online-Shop gekauft werden. Alle Details und weitere Informationen gibt es unter www.holding-graz.at. linien Eine Karte, viele Vorteile mit der Jahreskarte Graz.